So, wie vielleicht manche schon mitbekommen haben, ich setze mich mal. Waren wir ein paar Ulmer, so die, ja, also bei uns hier aus der Gruppe in Amsterdam und auch ein paar aus der, ja, aus der lokalen, ich sag mal, IoT-Szene in Amsterdam auf der The Things Conference. Das ist die Konferenz von, ja, organisiert von The Things Network. Aber es gilt eigentlich als eine LORA-Konferenz. Also es ist gar keine TTN-eigene Konferenz, die das Thema TTN abdeckt, sondern es ist eine LORA-Konferenz, nennt sich auch die weltgrößte LORA-Konferenz, was nicht so schwierig ist, weil es gibt, glaube ich, nur, es gibt nur die. Also jedenfalls in der Größe und in der Professionalität. Genau, das ist eine ganz andere Folie, die ich zeigen wollte. Ich fange mal hier an. Ich habe so ein bisschen ein paar Themen mitgebracht, die ich einfach so ein bisschen zeigen will oder was da so, was da so ablief. Ähm, Im Prinzip ging es über zwei Tage in Amsterdam in so einer schönen alten, ähm, sehr, sehr kalten Fabrikhalle. Ähm, zwei, drei sind auch krank geworden. Das war wirklich teilweise ein bisschen unangenehm. Also das war ein negativer Punkt. Ähm, das dürfen die auch wissen. Das haben wir auch gesagt. Das war nicht so, nicht so angenehm. Ähm, war wir da zu Gast zwei, zwei Tage lang. Es gab... Ähm, in, auf zwei Tracks gab es Vorträge über querbeet alle Themen. Ähm, natürlich sehr businessorientiert, viele ähm, Vorträge. Also da war so ein bisschen die das Credo, Firmen kommt zeigen ihre Produkte, die was mit Lora machen. Oder ihre Services, die irgendwie zur zu Lora-Welt äh, dazugehören. Und haben dann natürlich immer noch so ein bisschen einen Praxisbezug und so ein bisschen Best Cases, Best Practices, die sie erklärt haben. Also das war ganz interessant. Natürlich war das am Schluss auch immer, oder es lief am Schluss immer darauf raus, dass sie so einen Sales-Pitch gebracht haben. Ja, unser Produkt kann das und das ist gut. Insgesamt waren die Vorträge aber schon nicht schlecht. Also es waren ein paar Perlen dabei, die waren auch sehr gut. Da habe ich auch ein paar danach noch als Video verlinkt. Ähm, ja, die Vorträge waren, wie gesagt, gemischt. Dann gab es eine Menge Aussteller. Ähm, quasi so alles, was Rang und Namen hat, war irgendwie da. Ähm, aus der, aus der Lora-Welt, ähm, von Semtech, Microchip, über Smart Makers, da kommen wir nachher noch dazu, aus, äh, aus Karlsruhe. Ähm, Bosch war da. Ähm, oh, ja. Und noch viele andere. Gibt es auf der Webseite auch nachzulesen. Ähm, der der TTN-Mapper-Mann war da, falls dem jemand das sagt, der so ein bisschen kleine Berühmtheit in der Szene. Da haben sich irgendwie alle gefreut, weil er diese Karte da gemacht hat. Ähm, ja genau, ich kann mal... Achso, ja, wer, wer aus Ulm noch dabei war, das ist vielleicht ganz, noch ganz wichtig. Also wir waren zu neun sogar aus Ulm, was relativ äh, überraschend war, dass so viele mitkamen. Am Anfang haben wir gedacht, es sind eigentlich nur zwei, drei Leute, die Interesse haben. Ähm, es war noch eine relativ große Delegation der Citizens dabei, also von, der, von dieser Ausgründung von mehreren Ulmer Firmen. Ähm, oder quasi eigentlich nur von diesen Firmen waren Leute dabei, ja. im Endeffekt kein Externer. Also von 9 von, glaube ich, 1300 Leuten, die insgesamt auf der Konferenz waren, die, die Zahlen gehen ein bisschen auseinander. Manche sagen 2000, manche sagen 1300, dann habe ich 1500 gehört. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen, ob die, ähm, die Aussteller mitgezählt werden oder nicht. Ähm, ich habe jetzt hier so ein paar kurze Videos mal verlinkt. Ich glaube, das erste geht super schnell, das kann man sich mal kurz angucken. Ähm, Simon? Wie komme ich denn hier aus dem Vollbild raus? F11. Okay. Also das Video, die haben es am Anfang gezeigt. Das ist ganz nett, um in die Thematik reinzukommen, für uns jetzt vielleicht nicht. Äh, äh, kriegen wir irgendwie, Sie kriegen irgendwie Ton oder so, Maxi? <lacht> Die hatten natürlich auch am Anfang, das kann ich vielleicht schon mal erzählen, so einen Countdown. Das, also das war der Vortrag vor der ersten Keynote, vor dem ersten Vortrag. Da haben sie so einen Countdown gemacht und haben, glaube ich, damit gehofft, dass es alle anfangen runterzuzählen. Hat natürlich keiner gemacht. Der war totenstill im Raum. <lacht> also ja, vielleicht... Für das Video ist es nicht so, so wichtig, fürs Nächste vielleicht dann schon. Aber ich kann mal so ein bisschen weiter erzählen, was, was quasi noch so ein bisschen im großen Stile passiert ist. Die haben halt eine, also gerade TTN selbst hat ein paar Sachen vorgestellt, die ganz interessant waren. Um, vor allem dieser V3-Stack, den sie vorgestellt haben, da komme ich noch dazu. Video müsste gehen, oder? Welcome to the Things Conference. Ah, Since the last year, a lot has happened. The Things Network now has 6.000 active Gateways, 60.000 Accounts, active in over 100 countries, held five regional conferences and we routed five and a half billion NORA-WAN-Packets. Muss ich kurz pausieren. Bei der, bei der Folie habe ich mir gedacht, 6.000 aktive Gateways und dann, wir haben irgendwie immer diesen Witz, äh, wir haben mehr Gateways wie Nodes. Da habe ich eigentlich noch gehofft, dass die Anzahl der Nodes kommt, die man so vielleicht irgendwie äh, aktiv hat kam aber leider nicht, wenn jetzt irgendwie 6.000 aktive Gateways und 5.000 Nodes sind, dann wäre okay gewesen. Aber. Supporting many value-driven use cases around the world. The LoRaWAN ecosystem has proven that building an open business ecosystem on top of open technology is the key in addressing a highly fragmented global Internet of Things market, bringing something new to the world of connectivity. Autonomy. No dependencies on device subscriptions. No dependencies on nearby Wi-Fi access points. And no dependencies on active power sources. Allowing you to put devices freely in the field to gather data or to control systems. In this fast-moving world, the only way to stay relevant is through innovation and speed. Becoming better and faster every day. This highly competitive market is putting the end-user right at the center. Farmers can now secure their yield by getting the data from their fields. Hospitals can remotely check the temperature of their fridges. Researchers can track the endangered species and focus on their research. Citizens can get real-time data on air quality. Building managers can now get complete insights and reduce their CO2 footprint. They are at the center of what we are doing. They are at the center of the big IoT dream. Better, faster and cheaper technology to service the end user. That is what this conference is about. Ja, das war's. Die holen natürlich schon groß aus hier mit, ne, mit Musik und allem drum und dran und so. Und für, fürs Intro war es ganz nett gemacht. Um, ja, aber. Prinzip inhaltlich jetzt nichts, was, glaube ich, uns hier vom Hocker haut. Was noch ganz ulkig war, jemand hat gefragt, ob dieser, äh, diese Schildkröte, die, die man da gesehen hat, ob man, der hat ja irgendwie so eine Kamera auf dem Rücken, ob das jetzt auch über Lora geht, das Kamerabild zu übertragen. <lacht> die Antwort war dann, nee. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm. Ja, und dann gab es noch eine, so eine, die Opening Keynote, die ist interessant. Also das würde ich jedem empfehlen, die sich mal anzugucken. Das war wirklich toll. Ich, da erzähle ich heute am meisten davon, was sie da so vorgestellt haben. Dort, wieder zu so 40 Minuten. Oh Gott, äh, ja, kein kein ja. Ton, glaube ich. Das, äh, aber die beiden, da sind ja die beiden ja, zwei von drei der Köpfe äh, von TTN, die haben die großen Vorstellungen gemacht. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Das vielleicht, wenn man so ein bisschen einen großen Überblick haben will, was passiert. Das war ganz nett. Also das ist... Ähm, echt interessant. Dann gab es noch so ein kleines After-Movie, das können wir vielleicht am Schluss kurz angucken, das sieht man immer so ein bisschen, wie es wirklich dann auf der Konferenz war, so ein bisschen Eindrücke, aber inhaltlich jetzt auch nichts, was einem äh, vom Hockerhaut. Dann die eigentlichen coolen Sachen, die passiert sind. Ich kann das Coolste gleich mal vorwegnehmen, was die meisten äh, bei der Konferenz am coolsten fanden, was das Thema war. Es gab für jeden Teilnehmer ein Gateway geschenkt. <lacht> und das war das Thema des, des, des, des Wochenendes oder der, des Donnerstags und des Freitags. Wann gibt es die Dinger? wo gibt es die Dinger? kriegt jeder eins. In der, in dieser, es hieß irgendwie, jeder, der den normalen Preis bezahlt hat, bekommt eins. Dann war die Frage, oh, ich hatte einen Rabattcode, kriege ich trotzdem meins? Alle hatten einen Rabattcode, es gab keinen, der den vollen Preis bezahlt hat. Alle hatten minus 15 Prozent, minus 20. Also, dann war da die große Angst, kriege ich ein Gateway, kriege ich keins. Ähm, dann war irgendwie klar, die Aussteller sind natürlich nicht gemeint, da waren die ne? Aber es gab dann 800 Gateways für eigentlich jeden quasi. Wenn man früh dran war, es hieß, man muss nicht früh ran, aber wenn man nicht früh dran war, hat man eine 915-Megahertz-Variante bekommen, die man in Europa nicht verwenden kann. Was so ein bisschen doof ist, weil die 868er waren halt weg. Naja, ich habe eins bekommen, ist eigentlich ganz nett. Vielleicht können wir es mal durchgeben. Ist ein sehr günstiges 70-Dollar-Indoor-Gateway, das die vorgestellt haben. Die haben auch noch ein neues Industrial-Gateway vorgestellt. Das zeige ich gleich, ich nachher auch noch auf einer Folie. Da kann man auch schon mal aufrufen. Für 70 Dollar ist das echt... Oder mal schauen, was es in Euro kostet. Wahrscheinlich 70 Euro oder 75, wie das immer so läuft. Ähm, ist das aber echt ein vernünftiges Gateway. 8 Channel ähm, ähm, hat ja, eine interne Antenne, die natürlich jetzt nicht so die beste ist. So ein kleiner Metallstreifen. Ähm, die kann man aber auch ersetzen. Ich habe das schon mal aufgeschraubt. Da ist einfach ein UFL-Stecker drin. Da könnte man noch eine große hinsetzen. Aber für den Preis, ist das ein recht vernünftiges Ding und ähm, hat er in den ersten Tagen so ein bisschen ein Problem, weil es nur auf drei Channels gehört hat. Das haben dann gleich die Leute bemeckert statt acht Channels. Da hieß es dann, oh ja, da haben wir einen Fehler gemacht und haben, haben die von außen eine neue Konfiguration drauf gepusht ähm, über so einen wartungs was auch ganz, ja, wenn man jetzt so Privacy-mäßig nicht ganz so wild drauf ist, dann findet man das äh, ganz praktisch, dass die das von außen verbessern können. Ähm, also das ist echt, echt in Ordnung. Interessanterweise ist da auch kein... Ja? Da gibt es ja von zwei, zwei mhm. Nee, das, mhm. das ist das Quatsch. Da, das ist einfach ein normaler, ein normaler RFM-Chip drauf. Also der Chip, der auch auf den Notes drauf ist. Und der kann eigentlich auch nur auf einem Channel hören. Also, ob, dann ist es ja... Oder so, ja, das kann sein. Also, also, wenn das jetzt 70 Dollar kostet oder Euro kostet, dann das kaufen, also... Das, die, die verkaufen die ab nächster Woche, dieser Woche. Also es hieß irgendwie... Das Idee, das ja, ja, das wird, das wird auf der Seite hier. thethingsindustries.com wird es das geben. Ähm, ich glaube diesen Freitag oder so. Ähm, die hatten noch irgendein Zertifizierungsproblem. Also ich vermute mal, dass hier irgendwann nicht mehr Sign-up steht, sondern äh, Buy. Das wird es irgendwann geben. Also das gibt es demnächst. Interessanterweise ist da gar kein ja, was ist da so drin, Arm-Chip oder sowas drin, sondern da ist ein, ein ESP-8266 drin. Also wirklich ein ESP-Chip drin und noch ein bisschen Lora-Hardware. Und deswegen auch so günstig, aber das tut es halt vollkommen. Also, das ist ganz in Ordnung. Wenn man das, was gerade rumgeht, ein bisschen genauer anguckt, ich vermute, dass die irgendwo 800 Stück, so ein bisschen, die waren übrig bei einem Hersteller, dann hat man die gekauft als Geschenk und dann hat man gemerkt, das tut sie vielleicht auch ganz... Gut als Produkt selbst, weil da ist ein Aufkleber drauf, Special Edition, Konferenz, Gateway. Wenn man den wegmacht, kommt irgendein Markenhersteller, der die Dinger halt so verkauft. Und ich vermute mal, die wurden halt, die waren übrig und dann hat man die verschenkt. Aber nichtsdestotrotz, gutes, gutes Gateway. Und äh, ja, so die Tests zu Hause jetzt die ersten paar Wochen ähm, in den, ums Haus rum ist ganz okay, aber natürlich empfängt man jetzt kein Paket von der anderen Seite der Stadt. Also das ist, ist dann auch klar. Ähm, wenn wir jetzt hier sind Das wurde noch vorgestellt, das ist der Nachfolger des eigentlichen, bisher bekannten TTN-Gateways, was aber auch irgendwie kaum jemand hat, was es lange nicht gab. Und wenn es mal gab, was sehr schnell wieder ausverkauft, Maxi hat es auch mal versucht zu kriegen. Ähm, das macht es aber auch einen ganz guten Eindruck, das, ist ein, das, das nächste neue Gateway von TTN kostet 400, 400 Dollar. Ähm, Mittlerweile stellen die es auch nicht mehr selbst her, das haben sie gemerkt, dass das keine gute Idee ist. Das kommt jetzt von Chemtech, nicht zu verwechseln mit Semtech, aber Chemtech ist eine, das sind glaube ich abtrünnige Semtech-Mitarbeiter gewesen, die was eigenes aufgemacht haben und dann wieder von Semtech gekauft wurden. Also es ist jetzt wieder Semtech, hat aber noch diesen Markennamen, irgendwie so ist glaube ich die Geschichte dahinter. Und darüber weiß man nicht mehr, wie das, was da steht. Ähm ist aber, glaube ich, auf den ersten Blick eine ganz vernünftige Sache und für 400 Dollar ist, glaube ich, eine Kampfansage an, äh, an die anderen Gateways. Also das werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn es das gibt. Ähm, wer sich fragt, wie ein Gehäuse gleichzeitig IP67 und IP54 sein kann, <lacht> das ist, glaube ich, IP, also ist IP67, das da unten ist, einfach Quatsch, da habe ich schon nachgefragt. Ähm, ja, das, das hat nicht, die Seite stimmt da nicht. Genau, die haben sie vorgestellt, nicht mehr dazu gesagt eigentlich, außer das, was man hier so nachlesen kann. Ja, war nicht ganz, ganz preiswert und spannend. Dann gab es die Generic Note. Die haben nicht nur ein neues, neues Gateway vorgestellt, sondern auch eine neue eigene kleine Note. Muss ich mal Gucken, nee, das ist die der Blogbeitrag. Ja, ja, da gibt es eine Webseite dazu. Hardware auch nicht von TTN hergestellt, sondern auch mit Partnern zusammen. Ich weiß gar nicht, ob die auf der Seite genannt sind hier. Ich glaube auch irgendwie mit Gemtech oder ARM. Nee, ARM steckt glaube ich mit drin. Zumindest gab es einen Talk. Ja, ja, ja man kann es mit hier unten, ganz unten sieht man es, mit ARM Embed OS lässt sich äh, äh, programmieren. Genau, ein Microchip war dabei, die waren es. Ähm, das wirkt echt gut. Gab auch nicht mehr Infos wie das, was man jetzt hier auf der Webseite sieht. Vielleicht können wir noch gleich in das Video reingucken, aber ähm, ja, sieht von der Form her, hat mir jetzt nicht so gefallen, sieht ein bisschen aus wie so diese diese Wassereisform, die man so ins Tiefkühlfach legt. Mit einem <lacht> <lacht> aber hat eine Menge Sensoren schon drauf. Ähm, ich weiß nicht, ob die einen Preis genannt haben. Die kommen schon mit Sensoren. Die sind alle da. Ja, das ist alles dabei. Ich lasse einfach mal das Video laufen. Ich glaube, da sieht man so eine Explosionszeichnung. Ja, hier, da. Also die haben das. Das haben sie auch immer gesagt. Das war so ein generelles Dings der Konferenz. Wir wissen, Hardware ist echt komplex. Das kriegen viele nicht hin. Dann geht der Sensor nicht, dann geht der Arduino nicht, dann hat man... Das wollen sie sehr stark weg abstrahieren, sodass man quasi die Node in die Hand gedrückt bekommt und sie auch sehr einfach programmieren kann. Auch vielleicht weg von so Arduino C, sondern zu Sachen, die halt ein bisschen einfacher sind und ein bisschen zugänglicher für, wie sie immer gesagt haben, die heutige Generation der Programmierer, die vielleicht so... Ja... Naja, also nicht mehr halt so hardware -nah. So ist ja vielleicht schon in der Masse der Fall, wenn man da vielleicht eher aus der JavaScript-Welt kommt oder Webentwicklung oder sowas oder App-Entwicklung irgendwie Swift oder so, dass man dann sagt, hey, mit dem alten Kram kann ich nichts anfangen und man stolpert ja aber so viele Probleme dabei, die man ja eigentlich gar nicht haben will, wenn man die eigentliche Anwendung im Blick hat, wenn man sich nicht drum kümmern, ob jetzt das, das By -the way richtig rumgeschiftet hat oder so. Ich weiß nicht, ob es hier Ton gibt, Maxi, hörst du? Mach mal, mach mal an. Retail, Smart Offices, oder Smart City. You can build that app with ARMS Embed OS and provision it to the generic node from the cloud. The app is provisioned remotely over LoRaWAN on deployment through simple messages or firmware updates over the air, while the device is already in the field. This means that from production all the way to installation, it is the same device. This brings immense economies of scale advantages, which allows us to bring this product at a disruptively low price point, yet with short delivery times around the world. this generic node, you can find the microchips SAMR34, the LoRa Radio, and MCU packed in one system in a package. It can measure temperature with high accuracy, detect touch, water, and proximity, movement in all directions, and light sensitivity. security is embedded through a secure element, allowing it to join any LoRaWAN network in the world that supports the latest specifications set by the LoRa Alliance. And it brings everything you expect from a solid LoRaWAN sensor node, long range and long livity, on a single standard AA battery, This product enables you to start building IOT solutions without the complexity and risk of hardware engineering and lets you focus on the software that makes the product unique. Get it now! Ja, gibt's halt noch nicht. <laughs> also nix get it now. Kann man jetzt von außen einstellen? Genau. Das glaube ich, also initial bespielen glaube ich nicht. Da habe ich mich auch gefragt, also dieses ARM, diese ARM Embed IDE, sage ich mal, die, die auch, da gibt es auch einen schönen Talk von einem der ARM-Mitarbeiter, ähm, der dieses ganze System vorgestellt hat. Ähm, ich denke, dass das System irgendwie eine Provisionierung über dann eine andere Schnittstelle anbietet. Das habe ich mich auch gefragt, das weiß ich nicht, wie man initial sein großes Paket drauf bekommt. Was Sie kurz gesagt haben, auf einer, auf einer Folie davor, war dieses ähm, Update over the Air, das ist auch eines der Punkte, der großen Punkte, die ich mir so markiert habe, die echt interessant waren. Die haben jetzt ein System gebaut, wo man wirklich Updates seiner Node, also wirklich Code-Updates seiner Node, über LoRaWAN auf das Device pushen kann. Die machen halt einen sehr schlauen Diff-Algorithmus, gehen wirklich nur die Bytes runter, die, man, ähm, die sich geändert haben. Die gehen so von, oh, was haben sie gesagt, waren es waren es 8 Kilobyte oder so im, im Durchschnitt, was ihr dann pro Update zu so denken, was man so runterschicken muss, wenn man ein mittelgroßes Update hat. Nee, die machen das mit äh, Class C, also die horchen einfach immer und schicken es dann. Es wird dann irgendwie getimed, also man kriegt erst so eine Art, Mittwoch um 18 Uhr geht's los, dann hören alle Notes und dann geht ein Paket quasi, also ja, nicht ein Paket, es gehen mehrere Pakete, gehen dann runter, bis es eben die 8 Kilobyte voll sind. Und so lange hören die auch. Also die haben so ein Update-Fenster, wo man dann auch nicht senden kann, logischerweise. Aber da wird einfach mal mehrere Minuten nur gehört. Und dann kommt das Update rein. Und das, da gibt es auch einen Talk, ich mache nachher nochmal die Liste der ganzen Talks auf, über das Update-System. Das hat sich sehr gut angehört. Also das ist, wenn man das unbedingt machen muss, und ich glaube, irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo man sagt, die Nord muss jetzt abgedatet werden ist halt der Plan, die haben eine, eine, einen Zeitpunkt, wo alle Nodes sich quasi so multiplexing mäßig updaten. Also das ist echt eine, eine spannende Idee, weil ähm, das war auch ein allgemeines Thema, dieses, naja, jetzt hat man seine zwei, drei Nodes, da kann man die alle noch von Hand handeln, aber was ist, wenn man jetzt 7000 hat oder 500, das reicht ja schon, dann wann, wie wartet man die, wie provisioniert man die mit den Keys? Zeige ich auch noch gleich, da gibt es auch so ein neues System. Hat man hier auch gesehen, die haben von so einem Secure-Chip geredet. Ähm, das, das gehört da dazu. Ähm, ja, also ich vermute mal, dass das initiale Bespielen anders geht, aber dann halt nachher das Update, die Updates gehen dann over the air. Ähm, ja, und zu der Note, ich weiß es gar nicht, da haben sie jetzt keinen Preis gesagt. Die wird aber, glaube ich, auch vergleichsweise günstig sein. Wenn das Geld für nur 70 Dollar kostet, kann die Note nicht mehr kosten. <lacht> Ähm, kann man sich auch hier anmelden, schon in der Early Access Program, hier unten gibt es einen Link. Ich habe mich da mal eingetragen, gibt man seine E-Mail-Adresse an, äh, mal schauen, wann da was passiert. Aber alles irgendwann jetzt demnächst ähm, verfügbar, demnächst ist nicht definiert, aber jetzt auch nicht mehr, auch nicht mehr Monate oder Jahre wie beim Gateway, sondern äh, ja, vielleicht ein bisschen neu. Was ich, was ich mich noch gefragt habe, da habe ich nie, nie die Leute dann vor Ort gefragt. Aber ähm, wir mal zu dieser Explosionszeichnung im Video zurück, wie dieser Touch- und Wassersensor da funktionieren soll. Also das ist ja diese Metall, äh, diese diese Kupferfläche hier. Ja, hier sieht man ja so ein bisschen. Das Ding ist ja zu. Ja, ist Bitte. Du glaubst, du dann da, da, das habe ich mir gedacht, aber wenn, der, wenn die Hülle drauf ist. Ach so, das, rei das, das reicht dann schon, wenn es ein wenn es nah genug dran ist, dann. Ah, okay. Und mit Wasser auch dann? Ist auch feuchtig, oh, okay. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Mehr Wasser als in deinem Daumen. Ja, ja, okay. Ja, ja, ja. <lacht> äh, hier auf dem, jetzt gerade gut erwischt, dieses Secure Element. Das ist auch eine ganz spannende Sache. Das haben sie relativ früh vorgestellt. Das war einer von Semtech. Da äh, habe ich jetzt keinen Link. Aber da haben sie genau das Problem angesprochen, was so die großen Installationen haben. Man hat. Viele, viele Notes und auf jede einzelne Notes muss ein eigenes, eine eigene App ID drauf, eine eigene Device ID drauf und einen eigenen App Key drauf, um um, um, um es zu programmieren. Und das ist was, was man in einer großen installation einfach nicht mehr leisten kann. Jedes einzelne anstöpseln, dann vertut man sich. Und heutzutage läuft das so ab. Das hat er auch gezeigt. Da gibt es einfach ein 7000 Zeilen langes Excel, was in die Firmen, in die Fabriken geschickt wird und dann sitzt da jemand und tippt das ein. Also so, so läuft das teilweise. Und wahrscheinlich nicht nur teilweise, schon wahrscheinlich auch häufiger. Und was die jetzt hier gebaut haben, den zusammen das sind so mehrere, die das zusammen gemacht haben, aber Samtech ist da der, der, große, der große Player dahinter, ist, sie haben so einen Chip, das ist dieses Secure Element, der hat auch einen Namen ATCC, irgendwas, ähm, der macht, und da habe ich jetzt nur gefährliches Halbwissen, gefährliches Viertelwissen vielleicht sogar nur, ähm, der... Macht die ganze Provisionierung für dich in so einem secure Handshake, Public Private Key System. Also, die provisionieren schon in der Fabrik safe, ohne dass sie was Böses machen können, deine Chips für dich. Also in der Herstellung schon. Das wird schon in der Fabrik reingebacken und kryptografisch hat sich Sinn voll angehört. Soweit ich es da bei den Vorträgen verstanden habe, ähm, ja, das ist. Mal, mal gucken, wie das, was, da, was da so rauskommt. Aber das ist zumindest eine Lösung für dieses Problem, das wir jetzt hier nicht so haben, aber was, äh, was es vielleicht manchmal gibt. Ah, hier ist er. End-to-end -end Security ATEC 608A. Ah, mal gucken, was ich mir da gebookmarkt habe. Ja, das ist ein kurzer Blogpost über den äh, von TTN über das Thema. Mal hier, Read More. Kommt vielleicht der Talk. Ja, also wenn das tiefer gehen interessant ist, kann man sich das nochmal angucken. Das ist, glaube ich, das Video, was wir an dem Talk lief. Wir haben die Sicherheit in den Grund Internet-of-Things-Industrie hat ihre User eine relentless Dedication, in keeping ihre Daten secure. This is our vision on IoT security. Man sieht doch die gleiche Agentur, haben alle Internet alle Videos gemacht. Security <lacht> is about authenticity, integrity and confidentiality of data. Authenticity is about that you know exactly which device you receive the data from. Integrity is about that data has not been tampered with. confidentiality is about that data is only readable by the parties that should have access to that data in IOT we achieve this by encrypting and signing the data between the device and the cloud with keys and ensuring that these keys are only in the hands of the right entities as long as you know that you trust the parties that have your keys all is good in IoT, this can become very challenging. When you manufacture 100,000 devices offshore, you can choose to trust your manufacturer with your keys and send it to them so they can be provisioned. Or you can do the key injection in-house, which then would add significant additional costs. This means that doing IoT security at scale can be very challenging. We created a product and a service that delivers secure join, secure communication, and secure key provisioning for LoRaWAN networks. The product is a new microchip, ATECC608A. It is a secure element which stores root keys for securely joining any LoRaWAN network. At The Things Industries, we provide a hosted LoRaWAN join server that's included in the product. This join server is compatible with any LoRaWAN public and private network. You can migrate from the Things Industries join server to any join server by a secure rekeying procedure. The way it works is that the root keys are injected into the chip in a highly secure facility at Microchip. It is physically impossible to read the root key from the chip after it is inserted. When the device joins, the chip generates device session keys from the root key, the same way the join server does it, creating a key pair that is identical yet without any physical exchange between the device and the cloud. The root keys can be managed by the thing's industries or by a key management party of choice. Basically, we are revolutionizing LoRaWAN security by removing the need for key provisioning. Pushing more secure and more efficient LoRaWAN deployments. Get your The Things Industries secure element today at Microchip. Gab aber auch and start nicht. building scalable, secure LoRaWAN solutions now. Ja, also könnte eine ganz spannende Sache sein. Ich habe mich da immer gefragt, ob man so im Kleinen, also wie so... Wenn wir da sagen, wir hätten gerne mal zwei von denen oder mal zehn oder sind die jetzt immer mit dabei auf allen Nodes oder gibt es die mal von Adafruit dann auch. und Also schon fertig in, in eine Node eingebaut. Und wie kann man die verwenden? Aber für größere Sachen äh, bestimmt interessant. So, zurück zu Presi. Ähm, vielleicht... Gleich zum neuen V3-Stack, der ja schon lange angekündigt wurde. Also bisher, wenn man so heute so Lora-Bahn verwendet oder der TTN verwendet, ähm, arbeitet man noch mit dem V2-Stack, den es schon mit ein paar Jährchen gibt. An der, ja, na ja, fast zwei Jahre. Ähm, und jetzt endlich an, an der Konferenz haben sie das GitHub-Repository-Public geschaltet. Das war, der Jubelstürme durch die Halle ging, da als der da Public published ge gedrückt hat und das ist hier das, ist das repository das ist so eine get started readme kann nochmal zurückgehen ähm es ist natürlich noch nicht live also live im produktiv bei denen im, im public netzwerk also im, im ttn ähm aber wird demnächst äh, dann auch kommen man sieht ja noch so eine lange liste von to do's die, die noch machen müssen und das wichtigste ist vielleicht auch so für uns bevor man es verwenden kann das Web interface und da fehlen noch so ein paar Haken. Ähm, die sind, sind noch nicht fertig. Aber der Kern des neuen V3-Stacks, der dann auch LoRaWAN 1.1 kompatibel ist, ähm, der ist schon da und den kann man heute jetzt auch schon benutzen. Ähm, genau angeschaut habe ich es mir jetzt noch nicht, aber mal so ein kleines, kleines Test-Setup oder so, glaube ich, machen wir hier auf jeden Fall mal. Setzen das mal auf, gucken, was das so kann. Ähm, eine interessante Sache, die die noch damit vorgestellt haben, neben diesen ganzen LoRaWAN 1.1 Features und Umbenennungen und was da so alles Neues mitkam, ist dieses, ähm, dieses Konzept von ja, so Roaming, ich glaube, die haben es mehr so Brokering genannt, aber es so ist ein Roaming-Konzept, dass man gar nicht so arg auf das Netzwerk festgelegt ist, das man verwendet, also zum Beispiel TTN, sondern dass TTN jetzt hier mit diesem V3-Stack einen, ja, ich, ich nenne es mal Standard, geschaffen hat, um zu roamen zwischen TTN und einem anderen Provider. Ja, da gibt es ja die, die Schweizer Telekom, hat glaube ich ein lorawan netz da räumt man mit denen oder mit Lorio, also diese, diese IoT-Anbieter, die auch ein eigenes Netz haben oder man hat einen, vielleicht einen privaten V3-Stack und sagt, man hat gar nichts mit TTN oder TTI zu tun, sondern man macht das selbst, aber man leitet Pakete, die bei einem in der Stadt ankommen oder in seinem Netz ankommen, einfach weiter. Also wie man das mit Roaming auch kennt aus dem Mobilfunknetz. Man ist in Italien im Urlaub und kriegt dort eine SMS und die kommt halt irgendwie über Roaming bei einem an, auch wenn das gar nicht der eigene Provider ist. Und das haben sie noch vorgestellt und versuchen da auch immer so ein bisschen den Weg jetzt zu finden, sich so ein bisschen, also TTN versucht das, zu so einer Art Macher des offenen LoRaWAN-Standards zu werden oder der, der Provider-Software dahinter, also des Netzwerks dahinter. LoRaWAN ist nicht, nicht die, die Funktechnologie an sich, sondern so das, das was, was so diese Provider sind und wie die miteinander reden, damit nicht das passiert, was immer mehr passieren wird und auch schon passiert ist, dass die so Insellösungen haben. Jeder IT-Provider hat so sein eigenes Netz, keiner darf rein. Was vielleicht bei manche sinnvoll erscheint, manchmal vielleicht auch sinnvoll ist, je nachdem, was man für eine Anwendung hat, aber irgendwie auch schade ist, wenn man überall so Insellösung hat. Man hat drei Netze in Ulm und keiner kann von einem anderen profitieren. Und das äh, versucht TTN, auch wenn die natürlich selbst immer so ein bisschen versuchen, auch ihr eigenes Produkt da zu verkaufen, gerade in diesem TTI-Arm, die versuchen da, das äh, dem ein bisschen zu entgegen, entgegenzuwirken, was ich eigentlich einen sehr guten Ansatz, Ansatz finde. Ähm Genau, also dem Stack 3 ist natürlich heiß erwartet gewesen, aber jetzt nicht so ein super knackiges Thema wie ein das äh, kostenloses Gate Gateway. Äh, deswegen ist das, das war mal beim live schalten ganz cool, aber dann geht natürlich die harte Arbeit hier los, wenn man das mal ausprobieren will, sieht man hier schon. Ähm, ja, aber wer da Interesse hat, das lässt sich auch relativ einfach aufsetzen. Das ist ein, äh, da wollte ich nicht hin, es ist ein relativ schlankes Projekt, würde ich auch sagen. Das ist, äh, glaube ich, echt machbar, wenn man da so in der Welt natürlich ein bisschen zu Hause ist. Dann kann man da schon äh, recht schnell zu einem Ergebnis kommen. So, V3-Stack. Ähm, dann haben wir noch... Ja, das war cool. <lacht> Lora war in Space. Da gibt es leider nicht viel. Äh, es gibt einen Talk dazu, ein langes Video, aber es gibt nicht so schöne Folien. Ich habe hier auch nichts gefunden. Aber ich kann das vielleicht kurz umreißen. Es gibt diese Lacuna... Space-Firma, die schießen Satelliten in, ins All. Äh, guck mal, Vielleicht zieht man hier noch was, Lacuna mit einem Bildchen. Ja. Und was die jetzt machen ist, die werden ja, Loramann-Gateways auf Satelliten setzen und die dann ja, um, die, um die Welt kreisen lassen. Ähm, und auch wirklich kreisen lassen, ich, ich, das ist nicht, überhaupt nicht mein Thema, da bin ich nicht drin, das ist kein stationärer Satellit, sondern der fährt wirklich rum. Und ähm, die haben dann mehrere, sodass sich quasi diese Spirale, die sich dann um die Erde bindet, bildet, wenn sie sich gleich, gleichzeitig auch noch um die eigene Achse dreht, immer wieder aufgefangen wird von dem nächsten Satelliten. so dass man quasi mehr oder weniger alle paar Minuten, alle, jede halbe Stunde, ein Satellit vorbeikommt, wo man dann seinen, seinen Payload äh, hochjagen kann. Und der dann halt dann wieder runterfunkt, irgendwo, wo er, wo er einen Empfänger auf dem Boden hat. Die haben auch so eine... Ähm, angelehnt an TTN, also The Things Network, haben sie The Lacuna Network oder Space. Nee. Die haben so ein, ja, wie hieß denn das nochmal? Weil das stand auf der Folie davor. Ah, die haben, ah der Lacuna Network, doch richtig, also hier unten, wo es fett gedruckt ist. Die haben quasi auch so eine, so eine Art Standard geschaffen, wo andere Satellitenbetreiber mitmachen können. Die sagen, ja, da haben wir Bock drauf, wir nehmen auch so ein Gateway mit hoch ähm, und tauschen dann auch untereinander unsere Pakete aus. Ähm, um da halt auch wieder nicht dieses Ding zu haben, hat es einen Satellitenanbieter, der macht TTN und der andere Satellitenanbieter macht das, und, äh, sondern dass man da auch untereinander die Daten die daten scheren kann. Wieder quasi so wie Roaming. Steht hier auch. It's a bit like roaming. Ähm. Blöd ist dabei nur, das kostet natürlich Geld. Ich habe mir auch gleich gedacht, äh, super, wir schießen hier unsere Pakete ins All und einfach nur um es mal gemacht zu haben. Auch wenn man das jetzt vielleicht auch gar nicht so, wie man Netz hat hier nur, muss man, muss man nicht tun, aber man kann es einfach mal machen. Eine ähm, gute Nachricht ist aber, ich glaube, ein oder drei Monate, weiß nicht mehr genau, also eins von beiden, ist es for free. Also wer es mal ausprobieren will, wenn es es dann mal gibt, das ist noch nicht, noch nicht offen. Ähm, kann man als TTN-Kunde auch mal ein bisschen diesen Satelliten verwenden, wenn der gerade hier drüber fliegt. Also das werden wir hier auf jeden Fall mal ausprobieren. Da schießen wir mal Pakete ins All. Das war echt eine spannende Sache. Die hatten auch einen, einen Satelliten quasi dabei oder beziehungsweise die, ja, die Antennengeschichte, der hing dann in, der, in dieser Lagerhalle. Das war eine schöne Halle, ich habe am Anfang vielleicht ein bisschen übertrieben. Es war eine schöne Halle, die kalt war, aber in dieser Halle hing... Äh, der Satellit von der Decke und die hatten ein paar Notes an der Seite liegen, die haben dann, da konnte man mit so einem, ja, da war ein Computer, da konnte man quasi seine Payload eintippen, dann hat die Note das nach oben geschickt, an diesen Satelliten, der an der Decke hing und der hat es dann quasi wieder runter übertragen an ein anderes System, wo eine alte Schreibmaschine angeschlossen war und die hat dann die Nachricht ausgedruckt, also wirklich so wie so ein, so ein, so ein Schreibmaschinenroboter quasi. War ja auch irgendwie so ein ESP- es war wirklich eine alte Schreibmaschine, eine echte alte Schreibmaschine, wo die Knöpfe halt mechanisch dann gedrückt wurden und da kann ein Raspberry Pi daneben, der wird es wahrscheinlich gemacht haben. Also die, die Übertragung dann und das Mechanische hat man nicht gesehen, das war verbaut in drin. Aber das war ganz ulkig, weil die wirklich von, von Node ins Weltall quasi simuliert auf diese alte Schreibmaschine die Daten geschickt haben. Ähm, da haben sie schon einen netten Effekt erzielt auf der, auf der Konferenz. Ja, aber da... Mal gucken, wie es da weitergeht. Dann habe ich noch dieses Microclimate mitgebracht. Das ist aber jetzt nicht ob Sie das ist aber nicht so das extrem spannende Thema. Das ist so eine kleine Gruppe aus ich glaube Slowenien, die so eine ja die hat eine Note gebaut. Ähm, da sind ein paar Temperatursensoren oder Wettersensoren drin, Klimasensoren drin. Und da gibt es jetzt so eine, so eine Karte, so eine offene Karte, wo man die die Daten dann auftauchen, wenn man die in diesem Netz mitmacht. Das soll einfach so eine verteilte große Wetterkarte werden oder ja, eine Wetterkarte ist falsch, Klimakarte. Ähm, und wer wir in Ulm auch mal dieses Thema angeschnitten hatten, habe ich mit dem ein bisschen geredet und habe die immer ein bisschen gefragt, wie das so läuft, weil wir dieses äh, Quartier, wie heißt das genau, Simon, das? Äh, Quartier, Ezesburg, genau, weil da mal das, 2020. da ist mal das, das Schlagwort Mikroklima gefallen. Ähm, die haben da so ein, die haben schöne, fertige Notes das ist so ein langer Stift mit so einem Sensor dran, gut drüber nachgedacht, wie, das, wie der gebaut sein muss, damit er gut funktioniert, damit er gute Werte liefert. Ähm, Im Endeffekt aber auch nur ein Beispiel der vielen, vielen äh, Aussteller, die es dort gab. Wir ähm, haben, so, die machen so ein zweigleisiges Ding, die haben einmal diese Community-Karte, da gehen alle Daten quasi offen rein. Man kann es aber auch quasi für sich selbst haben und sagen, äh, ich will jetzt einfach mal wissen, wie es im Neubaugebiet das ganze Klima, verteilt diese Wetterstäbe, nenne ich mal, so ein bisschen wie so ein langer Zauberstab, sah das aus, und kriegt dann halt gute Daten geliefert und die sind auch zertifiziert, das hat er gleich gesagt, we are certified. Das ist, das war ihm ganz wichtig, weil ähm, ja, das, das, da habe ich nicht gefragt von wem, ja, aber das, äh, die, die kommen alle so ein bisschen aus dem, oder die von dieser Gruppe kamen alle so ein bisschen aus dem universitären Umfeld, ich vermute, die haben da vielleicht über so ja, so eine wissenschaftliche Zertifizierung, aber ich habe da nicht genau gefragt. Ähm, was nur ganz lustig war, der hat auch noch gleich, ich habe gleich angefangen, wir haben auch mal rumexperimentiert experimentiert mit Müllsensoren oder zumindest angedacht, das habe ich ihm erzählt und da hat er gemeint, oh, das funktioniert nicht. <lacht> und da hat er genau das gesagt, was wir auch immer gesagt haben, also es ist halt sehr schwierig mit Ultraschall den Müllsensor äh, von oben in den Mülleimer rein zu, äh, reinzugucken und dann rauszufinden, ist jetzt da voll oder nicht, weil die... Die leere Plastiktüte, den voll macht und die Glasflasche, die drauf fällt, den wieder leer macht, ähm, hat er auch gleich eingesehen. Die haben aber diesen, diesen Stab mal an die Klappe von so, Müll, von so einem Mülleimer gesetzt und haben einfach die Auf- und Zu-Aktionen gezählt und dann geschätzt, wie voll der Müll ist. Aber war lustig, weil dieses Müllthema immer wieder kam, Müllsensoren, und alle haben gesagt, oh, das ist sehr schwierig und das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und was auch oft gefallen ist, ja, jetzt haben wir LoRaWAN und wir haben die Hardware und wir haben alles, wir haben das Netz und wir haben diesen, aber uns fehlen dann noch die Anwendung. Und das hat sich auch so, ich über, die ganze, über die ganze Konferenz gezogen. Den, den Witz hat irgendwann jeder mal gemacht. Das, äh und war auch wirklich so, also es gab eine Menge Aussteller, aber es gab eigentlich nur einen einzigen, der eine Lösung hatte, so von A bis Z. Also so, das, das waren die von, von Cayenne, wo man nachher noch dazu dazukommen, ähm, diese My-Devices, die hatten so IoT in a Box. Das ist so, da kriegt man wirklich eine Box und da ist alles drin. Da ist ein Gateway drin, da sind Nodes drin und da ist dann eine, digital dann noch eine App dabei und ein Backend. Und dann kriegt man wirklich einmal alles von, Gateway, von der Node übers Gateway bis auf die Visualisierung auf dem Handy von den gemessenen Werten. Und die auch noch schön visualisiert. Ich persönlich finde, es ist immer noch keine Anwendung, es ist nur quasi ein Tool für eine Anwendung. Aber das war schon das Anwendungsnaheste, was man da so gesehen hat ähm, in der Praxis. Alle anderen Aussteller waren halt Hardwarehersteller, Sensorhersteller. Denen ist das dann egal, was man damit macht. Oder Softwarehersteller, die halt sagen, hier ist eine Visualisierungsplattform, macht halt was damit. Aber so dieses, ähm, wir haben jetzt wirklich ein Problem damit gelöst, war vielleicht auch nicht der Fokus der Konferenz jetzt, aber so trotzdem hätte man das gerne mal gesehen, so dieses ja konkrete Anwendung. Äh, wir haben damit das und das und das verbessert. Das hat ein bisschen gefehlt. Aber vielleicht sind das dann nicht die Personen, die auf solche Konferenzen gehen, weil die nicht so technisch interessiert sind, sondern mehr so von der Problemlösungsschiene und dann da gar nicht auftauchen. Ja, das waren eigentlich grob die Highlights von der Konferenz. Wir können noch mal kurz in dieses Aftermovie reingucken. Beziehungsweise bevor ich das starte, kann ich noch mal ganz kurz die die Liste der da sieht man auch gleich die Halle mal kann <lacht> immer die Liste der Talks die gibt es da seit kurzem also unter YouTube einfach mal nach The Things Network suchen findet man dann gleich da gibt es dann seit kurzem hier alle alle Talks die es gab an den zwei Tagen hier auch sehe ich gerade diese beiden Videos die wir glaube ich gerade geguckt haben die gibt es jetzt hier mittlerweile auch ja, da gibt es einiges zu gucken. Also waren wirklich auch teilweise sehr interessante Leute da auch. Oh, von der ganzen Welt waren äh, Australier da, die von ihren Lora-Waren-Sachen mit Kängurus erzählt haben. Und die, die, haben, die haben vor allem in... Ich äh, äh, weiß gar nicht, wo der ist. Der war, ich glaube, das müsste... Ich suche gerade das Video. Der da war das hier. Genau. Paul McManus. Der hat äh, auch... Äh, Danach noch in so einem, so, einem, so einem Gespräch nach dem Talk erzählt, die haben in, in Australien gerade im Outback relativ einfache Bedingungen, weil das ist sehr, sehr flach dort und die kam eine tolle Lora-Wand-Abdeckung dadurch. Äh, das ist nicht, nicht überall so. Ähm, ja, also da kann man mal ein bisschen stöbern. Da sind echt gute Sachen dabei. Da, am Anfang gibt es auch die, die Keynote, die ist ganz nett. Und dann das Aftermovie. We need to rethink security. Now yeah, we're super, super excited about this product. And so imagine the use cases you can drive with this single piece of hardware. We a lot of fun as well. It's good to see lots of solutions, whereas I think in, in prior conferences there's been lots of technology. And we're super excited. We're launching these gateways around the world. It's even more exciting is that we're going to do this as an extremely disruptively low price plan. And that's why we are going to help you by providing lower band connectivity of satellite. We're standing on the shoulders of giants. Oh, the Things Conference has been amazing. We've really enjoyed a lot and very inspiring conversations with a lot of the community. We're really looking forward to next year. And there's one more thing. We're giving away 800 of these gateways to everybody here. No, nächstes Jahr, glaube ich, gehen wir da alle zusammen hin. <laughs> um, da habe ich noch eine Sache gesehen. Oh ja, da war er. Ähm, jetzt es ein Re kleines Rätsel. Ich weiß nicht, ob das jemand weiß, aber das äh, warte. irgendjemand weiß, wer die Person ist, die da gleich steht. Ja, da war sie gerade gleich. Nee. Oh, das war auch interessant. Da hatten so, hat so eine Wand. Die LoRa waren Wall of Fame, haben wir das immer genannt. Haben sie die ganzen äh, Produkte hinge, hingeklebt, die man so, viele davon kennen wir auch schon so, das das Imps Gateway, die IMS platine war da, viel, was auch äh, hier so liegt. Ähm, das war echt cool, also das war eine tolle Übersichtswand. Ähm, da kann man nichts, kann man nicht meckern. Jetzt hoffe ich nur, dass der wieder ins Bild läuft hier. Ah, da, da, da. Der da links. Der da steht. Das ja. ist der Erfinder von 100 Punkte, das ist der Erfinder von Loravan. Der, der war auch da und der, war, der wurde so ein bisschen. Also, der hat sich niemand getraut, ein Kram zu holen. Ja, ja, ja. Aber teilweise hat man schon gemerkt, vor dem hat man guten Respekt gehabt. Also, also super, super netter Typ. Und ähm, manche wussten auch nicht, wer der ist. Und so, wer ist denn der da? Warum erzählt er da so viel? Und so, ja, der hat Lorabahn erfunden. Was? Ja, was? Also, waren schon ein paar, ja, natürlich keine Berühmtheiten so im eigentlichen Sinne, aber ähm, war, ganz, war ganz lustig, weil halt schon da einfach ja, die weltgrößte LoRa-Konferenz, da waren einfach alle da, die zu dem Thema irgendwas zu sagen haben oder auch nicht zu sagen haben. wie man Und da wollte ich auch noch drauf raus, da habe ich noch eine kleine lustige Anekdote zum Schluss. Das ist der Stand von Smart Makers aus Karlsruhe. Also quasi die Sachen hier, oder Simon, ja. die sind da alle auch in äh, dieser Vitrine drin. Das sind einfach Sensoren von dieser Firma, die bieten die alle an oder halt zum, ja, also die stellen die nicht her, aber die vertreiben die. Und einer unserer äh, neuen Ulmer, ähm, ein ich sag mal ein Geschäftsmann, hat auch ähm, am Schluss so gemeint, ja komm, ähm, was habt ihr denn da drin, wie viele Sensoren sind das? Ach, mh, machst mir ein gutes Angebot, ich nehme einfach die ganze Vitrine dreimal. <lacht> also, äh, das, warum dreimal? Also, äh, also entweder einen Sensor 100 Mal oder, das macht Sinn, aber nicht dreimal alles. Dachte, nee, komm, also natürlich zum Testen war dann die Idee, das dreimal zum Testen zu haben. Und jeden Sensor dreimal, dann kann man die entsprechend machen. Aber das war so ein Ulkig, weil der, der Vertriebler da ganz überrascht war was, was oder so ganz überfordert war mit dieser Anfrage. Ich hätte gern diese Vitrine hier dreimal, tipp's bei dir ins SAP ein und schick mir ein Angebot. Und, das wird wahrscheinlich passieren. Also wir werden, oder zumindest mal in dem city -Sense umfeld würde wahrscheinlich mal, also nicht die Vitrine an sich, aber der Inhalt wird irgendwann mal in Ulm landen. Also das war, das war ganz ulkig. Lustigerweise wusste auch Smart-Makers von manchen Sensoren den Preis nicht. Und er wusste natürlich bei seinem dreimal die ganze Vitrine auch nicht den Preis. Jetzt ist mal, schauen wir mal, was da draus wird. Aber äh, ja, das war... Ganz lustig. So, das war es eigentlich von mir. Ähm, irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Wünsche. Und wenn nicht, dann... Ich habe hier noch ein anderes Video. Das äh, spielen wir jetzt nicht, aber das ist auch ganz, mal ganz lustig. Das ist einfach ein lora oder ein TTN-Erklärungsvideo. Was ist das eigentlich? Und in zwei Minuten ist teilweise, was wir schon gesehen haben aber in zwei Minuten ist das äh, mal ein ganz cooler Aufhänger. Falls man das mal irgendjemand erklären will, was das eigentlich ist und was TTN eigentlich ist, ähm, kann man das nicht rumschicken. Äh, Habe ich nur entdeckt bei denen. Ähm, das ist ganz cool. Okay. Simon, wenn du...